Cuphead and his they like to roll the dice, Hey Leute, ich bin Metal Mario Master und ich bin Anni Rolpe und wir heißen euch willkommen zurück zu Cuphead. Ja, weiter mit dem Bienenboss. Ja, weil wir haben uns gerade eben eine Pause gegönnt und haben ein neues SMG4 Video angesehen, wo wir den gucken. Ja. viel Story und Plot. Story, story, import, ja, und dann kommt der große Plot, den wir alle noch nicht gesehen haben. Müssen wir warten bis nächste Woche? Nein, jo. ja, jedenfalls, ja, ich habe meine blubber wieder ausgerüstet oder auch nicht. Wart. Okay, Warum habe ich die nicht ausgerüstet? Ich habe die doch oh. egal. Warum hast du, warum hast du deine Blubber-Blasen nicht ausgerüstet? Ich habe die ausgerüstet. Ja, offensichtlich nicht. Ja. Hui, hui, sitzt mal jetzt nicht wieder <lacht> so lange hier. Ich sag's aber, dass dieser Boss einer der schlimmsten Bosse überhaupt ist. Ja. Warum hörst du denn nie auf mir <lacht> ist nicht gut. Ein Herz. Ey. Oh, Und? ich Nein, bist du nicht. You live. wie lange noch, ne? Zalando. So, das ist ein Kreis. Ah, Alter. no. <lacht> you live again. I shall bring you back from to the from the death. Oh Gott. Uh, ich bin tot, ja. Guck mal, das Ding wegbauen. Mein Gott, ich kann dich doch nicht ewig retten. Oh, oh, du hast auch noch einer. Nein! Ich habe die falsche Taste gedrückt! Ich... Alter! Warum so nah schon? Ich frage mich dann auch, wenn ich jetzt The World eingesetzt hätte, dann hätte ich es geschafft. Weil ich hatte genug Karten. Hui, hui, hui! Wie nennen wir diesen Part? Tod allen Bienen? Ja, irgendwie so sowas. Ja. Au. Oh. Gott, ich hasse Bienen. Ich hasse generell Insekten. Hi. Was hast du auf dieser Welt? Oh, Spinnen. Also auch Insekten. Insekten nicht nur Spinnen. Spinnen sind Insekten. Ja, aber ich halt ich hasse nicht Insekten allgemein. Ich hasse Insekten allgemein. Die schlimmsten Viecher der Welt, ey. Was? Warum ist da keine Plattform? Ja. So, also. Also, ich glaube, ich habe... Da... Ja. Ich glaube, ich habe den bus gerade grad übelst zu Schaden zu zugefügt. gefühlt <lacht> kommt da rauf? Ja. weg. Na, komm, na, komm, diesmal. Nein. Das mächtige Dreieck. Dieses böse gleichen dreieck auch oh nein ich wollte wiederbeleben der beschaden da ja, will ich der world beziehungsweise star platinum bringen so, so, machen so viel schaden wir sind so kacke zu steuern Na, eigentlich nicht ich weiß es genau wie man sie so steuert hoheit, hoheit, hoheit. ich werde getroffen oder auch nicht gut Oh, ich krieg das mit dem Parieren nicht, hin. Ey. Oh, und dann ich auch noch getroffen. Und dann falle ich runter. <lacht> und dann ich da getroffen. Oh, oh Mann! Jetzt ich da auch noch getroffen, Ich wollte da auch parieren. Zeig mit dem Finger auf uns, ey. Da können wir doch nicht gut heißen, oder? Er hat doch jetzt keine Plattform. Oh. Du bist tot? Ja warum bist du tot war nicht so meine runde <lacht> Fünf. so also ja ein gott einfach jetzt aber da muss doch hier schon mal funktionieren, Wir wollen auch mal einen anderen Bussen machen. Au! Wollte ich runterfallen? Nein! Ja, genau das nicht machen. Na, warte. Ist jemand hier so ein bisschen hoch? Ja. Holt, holt, holt! Ja, da geht bitte nichts so auf Treppen hier. Ja, sehr geil. Ja, sehr geil. Au! Oh. Ja, sehr geil. Kennst du das, wenn mit Spiele irgendwann nur noch anfangen, einen zu frustrieren? Und den ja irgendwie voll verloren in diesem Kampf, so also Nur weil, weil wir uns ein SMG4-Video angeguckt ja. haben. Ja, das, Genau deswegen schiebt doch nicht die schulter auf unseren senpai äh, die soll ich die torpedos habe hab ich jetzt raus die torpedos habe ich schon lange raus nur so <lacht> alles was davor und danach kommt ich könnte vielleicht gleich sterben also nur mal so zu wagen Ich könnte auch gleich sterben. Ich bin tot. Ja. auch die zugeschaut. Now go! Ich dann das Zone, glaube ich. ist jetzt wieder im Flow. Ja, läuft schon mal besser. Ja, jetzt soll ich da rauskommen. Ja. Oh, vielleicht auch nicht. Ich habe hab das hier alles so gut rausgegrabt vorhin. Jetzt geht das nicht hin, ey. Verstehe ja ich Was? Okay, jetzt lieber noch nicht den Charge machen, weil jetzt kommt okay. das ganz böse Dreieck. Oh. die bösen, bösen Dreiecke. Tot. Nein, du lebst. Lass dich doch nicht einfach so sterben. Nein. Wir hey, sind schon in der Phase, oder? Ja. Ich glaube, jetzt wird's Zeit. Sau! Also. Oh! <lacht> ja. Könnte <lacht> ich immer runterfallen. nein, nein, nein, nein, nein, nein. Nein! nein! Oh. <lacht> Äh, ja aber oh man voll weit na warte so Konzentration wir schaffen das schon so wir, ja, wir schaffen das so würde das ein, ein berühmter Politiker sagen der gar nicht so, so berühmt ist weil bei der verdammt scheiße ist ich schaue niemanden an also so nicht mehr noch eins weiß du nicht ich habe keine Ahnung von Politik interessiert mich auch nicht nicht eigentlich auch nicht es gab nur ein ein thema was mich wirklich interessiert also so die politik auch scheißegal warum reden wir überhaupt über, über, über politik wir sind ein gaming kanal ja ja, ja geil nein und oh, dann habe ich auswählen noch besser kann es eigentlich nicht kommen. Doch, es geht immer besser. Nein. Ich hasse diesen Bus so sehr. Ja, Würde sie mir jetzt glauben, <lacht> dass ich diesen Bus jetzt so abkundig hasse? Äh. Du bist tot? Ich bin tot. Warum <lacht> oh, merke ich das nicht? Also, wie auf der anderen Seite. Okay, ich das nicht. Weiß ich, oh, nicht. ich hab nicht oft, auch nicht. Wir gaben schon noch darauf. Ja, wart. So kurz davor komm. Mal klar, irgendwann mal irgendwo feststecken. ja N B G. So, so, so. Hu, hu, hu. Fuck. Jesus. Dieser Wie ist das selbst ein C ist, ist mir völlig egal. Hauptsache ich will jetzt diesen Scheiß Bus <lacht> Nein, nicht das Dreieck. Das Dreieck ist so schlimm, ey, da kann man so schwer rausbekommen. Ja. Und ich habe mich gerade nicht gesehen. Ei, ei, ei. Ja geil. Ich hab fünf kommen. Knall sie rein. Ich knall sie rein. So, hallo. Okay. nein. Hey. Ich hab nur ein Herz. Ich kann nicht schießen und gleichzeitig... Den Doppelsprung man Ich muss die ganze Zeit y drücken. Verstehe nicht, wie heute die ganze Zeit schafft, immer. Ich schon die keine mehr so viel haben. Oh man! Ich vergesse immer, da, dass ich mit dem Plattform äh, runterspringen äh, ne? Ja, ich weiß. <lacht> ich die springen und mich gleichzeitig ducken kann. Ja, das ist. Das ist, das ist so mega bewirrend, das tut mir leid. Oh, okay, geh weg. Es ist Geh weg. Nein. Ja! Hast du Schaden bekommen? Nein. Gut. phase mit der kommt ja eigentlich auch noch klar. Also ja, ja. nur mit der letzten, nur diese verfluchte letzte ist immer noch so, so ein Problem für uns, ne? Wir gehen die Plattform hier aus, ey. Ich muss mir muss mir doch Plattform geben, ey. Ich gebe ihr, ich gebe ihr, <lacht> gebe <ihr. lacht> gibt mir wieder das Ding, ja, ein, sich nicht riskieren so weit einzusetzen von oh, nee. genau deswegen nein nein geh weg oh, jetzt ja, gibt es jetzt schließt das nicht so ein pinkes ding auch mal während der phase wieder am leben jetzt so old. Ja, pf, ich bin tot. Hab schon diesmal. Nein. Okay. Nein. Nein. Nein. Gott. Naja, schaffe ich nicht. Nein. Nein. Wie weit? Na, nicht so. Oh Mann. Gibt's hm. <lacht> doch einfach nicht. Wie können wir denn nur so viel Pech haben? Hoi, hoi, hoi. Ich mache, den jetzt nichts. Ja. Aber ich hasse sie. Die will ich am liebsten umhängen. Und daraus mache ich mir Handtasche. aus Bienenleder. Ja. Allen Tieren kann man ane Ja. Man muss es nur genug wollen. Genau. Oh, kein Scherz. Was sollen wir aus der Biene machen? Ja. Einfach der Kugel aus dem Weg gehen. einmal parieren ja. und aus dem Weg gehen. Oh nein, jetzt kommt der Oh, ich habe einmal pariert und ich bin ausgewicht. Nein, ich bin nicht ausgewicht. Oh Nein, ich habe die falsche Taste gedrückt. In die Fräse. In die Fräse? Oh. Nein. Okay, die Plattform aus. Ja, das kann ich. So, was? War reck an. Frau, wow, was weiß ich. Das ist eine Frau. Ich weiß. Aha. Oh, beleg mich. Ja, will ich belegt. Nein! Nein! Nein! Ah. Oh, da kam die Faust mitten aus dem nichts. Oh Mann! Die kommen <lacht> immer näher, ey! Ja. <lacht> ah. ich, ich raste gleich aus, ey. Na warte Du scheiß fucking Bean, ey! ich mache aus dir die hässlichste Handtasche, die, die man sich machen kann. Man muss es nur genug wollen, aber.. Ne? Ja. Selbst wenn, wenn du eine gefährdete Insekten ab bist, aus dir mag ich Nein, nein, nein. Na, oh, oh Gott. Oh nein, die Dreiecke. Scheiße, das Dreieck. Pariert. ausgerichtet. Na, oh, Gott. Jetzt ich einfach aus. Ja, also, super, wie soll ich oh, komm. Okay. Ich noch keinen Schaden da bekommen. so World. Also diesmal läuft gut, glaube ich. ich. Hoffe ich zumindest. Denke ich, glaube ich. ich, hoffe, ich äh. Ah. Äh. Äh. Okay. ich brauchen? Was? Wovon habe ich Schaden bekommen? In die Fräse. Yeah. Fräse. Oh Gott. schon trifft dann nicht mehr die ist es Geh weg. Ich kann ich nochmal sowohl reinsetzen. Ah, oh, sehr gut. Oh fuck. Oh, ja. einfach. The world. So kaputt Ich komme mit dieser Phase gar nicht klar. Ey. Ich kann ich nach unten schießen? So, du hast noch zwei herzen Komm, schon Schaffst du? Geht mein Bestes. Knockout! Oh. Ah. Fick dich, Biene! Alter, der war nervig. Ja. Wie lange haben, haben wir jetzt dran gesessen? Ein und einen halben Part. Anderthalb Part! Äh, sind zwei jetzt. Minuten saßen wir es daran. Der nee, 50 Minuten haben wir 50 Minuten! <lacht> okay. Okay, gut. Ein brandneuer Rekord! Ja, weiter! sollen wir, nee, sollen wir echt noch einen Boss machen? Wo Nein! Bin? Weiß ich nicht! Wir haben erst 20 Minuten! Wir können wir aber einen versuchen? Oh ne, da, da oben ist ein Ryan gun level. Eleino ja, sagen da mir egal. Ja, Eleino Honigtöpfchen, deinen Vertrag zerreiß ich. Sprinten und Ballern. Schroffer Grad. Oh Gott, das schwierigste Run Gun Level überhaupt. Ja super. <lacht> ja, vielleicht war es doch keine gute Idee, weil hier jetzt auch, auch so, so, so einen kleinen Boss, den man aber nicht bekämpfen muss. Muss man auch äh, ja, vergleichen mit, was wir jetzt gerade <lacht> gemacht haben, also. Wieso ja, soll sie sich beein weil die kommen wieder. Oh. Au. Au. euch? Hey, die kommen wieder, die kommen doch wieder. Ja, ich bin ja noch nicht mal drüben. Mehr. Ja, geil. <lacht> ja aber ich beide noch ein leben ja geile ne? ja ne? Oh. Oh. Nicht, wie weit wir gekommen sind <lacht> ja. wir sind ganz schön weit gekommen ja. nein einfach einfach rennen no. stehen bleiben bringt es ja nicht so ja. <lacht> Ey, die mit ihrem blöden dinge nicht ich kann ja nicht ausweichen ist echt Das glaube ich nicht. <lacht> ey, diese ist so besser. weiß weiter. Nur das sagt schon. Er zieht der gegen viel einfacher aus, ey. Hm, hm, hm. Ah, dieser läuft doch. Was hat ein mit im Gesicht? Ja. Okay, wir sind Tasten, also. Was für Lobtäter ist? Der Divito. Der Part sieht so viel einfacher aus als am Anfang. Der geht auf dich los. Meinst du? Ja. Natürlich geht er auf dich los. Haben wir nicht erledigt? Nein. Oh. oh. Okay. Sag mal du warst kurz vom Ende. Ja. Ich war wirklich kurz vom Ende was glaubst du als ich irgendwie sehr nicht gefreut habe als ich das geschafft habe ich freue mich ehrlich gesagt immer wenn ich ein level geschafft habe es sind so viele von diesen dingern herumfliegen rumfliegen ne? so viele von diesen dingern herumfliegen wir machen einen auf bumerang auch noch ey. Ja. nein ja genau die dinger ja ich kann den nicht aus ich kann den nicht ausweichen gibt es nicht die sind überall sie sind überall überall wo wir es nicht wollen ah. <lacht> <lacht> Oh, wir haben beide nur einen Happy, geil. Sind wir müssen jetzt beide an dieser Stelle hier. Ja. Oh mein Gott, es ist ein, es ist ein, ein Teller mit einem Gesicht. Warum ist oben? Ja, ich weiß. Oh, Thank you. Oh, doch mal. Die Jule aus Aladdin. Ich mach mal den. Äh. Also du oh, was sich hier durch, ey. Worum? Ja. Okay. okay. Komm schon. Nein. Äh, Schaffst du noch? Nein, warte. No. Oh, nee. Ah. Na, das schaffst du mit dem normalen sprung nicht. No. Na, warte. Das kriegen wir hin. Hey, das ist nicht so schwer wie die Biene. Wir reden nicht mehr noch Wir neu. reden nicht über die Biene. Wir reden nicht mehr darüber. Go. mal ich habe eine Idee denn? Da, so, hier, hier. Die machen einen auf Bumerang. Ich mache das auch. Was die können, kann ich schon lange. Nein, oh. Oh. Ich hasse diese Pickaxe. Wie nennt man die Dinger? Ich vergesse jedes Mal, wie die auf Deutsch heißen. Spitzhacke. Ja, genau. Ich weiß irgendwie nur in Englisch. Das ja, ich weiß dass wenn ich raten darf, Minecraft. Ja, deswegen. Nein. Ich muss gerade ganz sneaky vorbeischleichen. Oh, schleichen diese, diese verdammten Spitzhacken. Ich kann den nicht ja Ja, nicht. dagegen ist der Rest irgendwie voll einfach. Ja. Nur, oh, ich bin dumm. Nein. Äh. Nein ich glaube, du lebst es mit Michael Jackson auf einer Einsamen Insel. What? Ja, muss es nicht? Nicht hier, jeder, der stirbt, liegt mit Michael Jackson auf einer Einsamen Insel. Okay. <lacht> ja. Nein, das wusste ich nicht. Ja, dann wieder, wieder was gelernt mit M-Master hier. <lacht> Pass mal auf. Mann, Löwe, geh doch mal weg. Nein! ich gefallen, Mann. Oh Mann! Ein Versuch nochmal. hab' ich noch Zeit. Okay, ein Versuch machen wir noch. So. Durch, durch, durch, durch, durch, durch. Ja. Nein! Ich hasse diese. Ich hasse sie. So. Nein! Dieses ist Feuer, ey! Mann! Das Ding kaputt, schnell. Nicht so schnell. Oh. <lacht> Na! Ja, Ey! Komm mal Ja, komm, nochmal ein Versuch. Okay, ein zusätzlichen Versuch. Mein Gott, wir sind ja gar nicht mal gekommen. Ja. Okay, so. Dann springe ich mal da rein. Ja, ich kann die One Shot mit diesen einen starken Schuss. Also. Ja, ich kann, ich kann sie mit glaube ich drei Schüssen ausschalten. Oh. Oh, nein, nein, dieser Pisser. Mann, ich oh, verrückt doch verrückt no, nee. <lacht> <lacht> äh. wird doch. Na, wird so nix. Ich hasse diese Spitzhacken. Nein! Oh Gott sei Dank, Kette Invisible Frames. <lacht> oh. Come on, we have to save the world. Oh, again. Oh. Like always. A dusty münze. Nein. Huh? Oh. Nein, nein, nein! Ich bleib hier! Nein, nein, nein, nein, nein! Mach einen super duper Angriff! Okay. Der hat dich, hat dich angeguckt. Oh Gott. Hat du brauchst ich. nicht mehr schießen vielleicht kommt ja noch irgendwas nein da kommt nichts mehr vertrau mir nein oh Mann. die habe ich doch letztens noch mal nicht geschafft oh Mann. okay was für diese folge okay, also was für diese folge ja 31 haben wir schon. <lacht> Jetzt fängt die ganze Sache an, nämlich Fahrt aufzunehmen. Nicht wahr? Ja. Aber das schaffen wir irgendwann schon. Ja. Ach, irgendwann schafft man alles. Ja. Okay, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn es heißt, zwei Typen kriegen auf die Fresse. Ciao, ciao. Ciao.